Ich habe einige Erkundigungen über den Kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil. Das macht die Dinge noch komplizierter. Im Reich ist immer alles kompliziert. Das scheint ein Steckenpferd der Orlesianer zu sein. Rümpft ihr nur die Nase über das große Spiel, wenn ihr wollt, Kommandant. Aber wir spielen mit maximalem Einsatz und das bis in den Tod. Das Missfallen des Hofes kann ebenso gefährlich sein wie die Venatori. Wir müssen wachsam sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Keine Sorge, Josephine. Wir werden die Kaiserin beschützen, koste es, was es wolle. Ich bete, dass ihr recht habt. Falls eure Vision der Zukunft eintritt, der Tod der Kaiserin wäre das Fanal für die totale Zerstörung. Orlé hält die Winter in Schach. Wir könnten ganz Thedas verlieren, wenn das Reich Korypheus in die Hände fällt. Selene führt im Schutz eines Maskenballs Friedensgespräche. Alle Mächtigen aus Orlais werden dort sein. Für einen gedungenen Mörder wäre der Ball der ideale Ort, sich zu verstecken. Weiß Selene in welcher Gefahr sie schwebt? Können wir sie warnen? Ich habe der Kaiserin mehrere Sendschreiben geschickt, weiß aber nicht, ob sie sie erhalten hat. Ich sorge dafür, dass ihr eingeladen werdet, wenn es euch recht ist, Inquisitor. Hier ist so viel Platz für... was auch immer. Hallo? Was ihr über euch und eure Studien erzählt habt, interessiert mich. Ich würde gern mehr darüber erfahren, wenn es eure Zeit erlaubt. Ihr überrascht mich immer wieder. Also schön, reden wir. Vorzugsweise an einem etwas interessanteren Ort. Warum hier? Haven ist ein vertrauter Ort. Er wird immer wichtig für euch sein. Darüber haben wir bereits gesprochen. Ich habe an eurer Seite gesessen, während ihr schlieft und den Anker untersucht. Ich bin froh, dass jemand auf mich aufgepasst hat. Ihr wart ein Mysterium. Das seid ihr noch immer. Ich habe jeden nur denkbaren Test durchgeführt. Ich habe das Nichts durchsucht und doch nicht das Geringste gefunden. Cassandra dachte, ich treibe ein falsches Spiel. Sie drohte, mich als Abtrünnigen hinrichten zu lassen, wenn ich keine Ergebnisse liefere. Dem hätte ich niemals zugestimmt. Ihr wart nicht in der Verfassung, Einwände zu machen. Es sah nicht so aus, als würdet ihr je wieder erwachen. Wie konntet ihr auch? Ein Sterblicher, der körperlich durch das Nichts geschickt wurde. Ich war frustriert, verängstigt. Die Geister, die ich hätte um Rat fragen können, waren durch die Bresche vertrieben worden. Ich wollte euch helfen, aber ich hatte kein Vertrauen in Cassandra. Oder sie in mich. Ich war bereit zu fliehen. Aber ihr seid geblieben. Ja. Ich sagte mir, ein Versuch noch die Risse zu schließen. Und ich scheiterte. Gewöhnliche Magie zeigte keine Wirkung. Die Risse wurden größer. Und ich fand mich damit abzufliehen. Doch dann... Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Ihr habt sie mit einer Geste geschlossen. Und meine Welt änderte sich. War es so beeindruckend, mich aufwachen zu sehen? Ihr wart durch das Nichts gewandelt. Ich habe das Nichts mehr als jedes andere lebende Wesen erkundet. Doch selbst ich kann es nur in Träumen betreten. Ihr hingegen... Ihr hättet fähig sein können, mich hier zu besuchen, während ihr wach wärt. Was meint ihr damit? Wo denkt ihr, sind wir hier? Es ist nicht real. Darüber lässt sich streiten. Doch dafür solltet ihr besser aufwachen. Gut geschlafen. So etwas habe ich noch nie getan. Sprecht ihr öfter mit Leuten in Träumen? Nein, betrachtet es als eine weitere Regel, die ihr auf eurem Weg zur Macht mühelos gebrochen habt. Ich hatte keine Ahnung, dass der Anker euch erlauben würde, so fokussiert zu träumen. Das ist wirklich bemerkenswert. Aber ich bin mir halbwegs sicher, dass wir jetzt wach sind. Und falls ihr über irgendetwas reden wollt, bin ich gerne dazu bereit. Ich muss mehr über Korypheus erfahren. Das haben wir auf unserer Reise zur Himmelsfeste bereits besprochen. Was soll ich euch noch dazu sagen? Cassandra und Varric scheinen mehr über unseren Gegner zu wissen. Ihr habt mich immer gut beraten. Und jetzt könnte ich einen Rat gebrauchen. Verzeiht mir, Inquisitor. Meine schlechten Manieren beschämen mich. Ich habe zwar kein geheimes Wissen, aber ich werde tun, was ich kann. Ich wüsste gerne mehr über diese Kugel in seinem Besitz. Wie ich schon sagte, muss sie das Instrument gewesen sein, mit dessen Hilfe er die Bresche erschaffen hat. Ich nehme an, die Explosion, die das Konklave vernichtet hat... War weniger geplant als vielmehr ein unfall das ergebnis der entfesselung einer macht die seit ewigkeiten danach strebte freigesetzt zu werden ich verstehe nur nicht wie korypheus eine derartige explosion überleben konnte ihr denkt die kugel wurde von elfen hergestellt ich hätte nie geglaubt dass ein magier aus tewinter eine so mächtige reliquie benutzen kann sie verbessert seine fähigkeiten und gewährt ihm zugang zu einer macht von der er nie hätte erfahren dürfen der Macht, den Erzdämon zu kontrollieren? Indirekt vielleicht. Schließlich wird in keiner Überlieferung eine Verbindung meines Volkes zu den alten Götterdrachen erwähnt, die Erzdämonen wurden. Was denkt ihr, wird Korypheus als nächstes tun? Ihr habt ihm mit der Zerstörung von Haven Schande gemacht und ihm seinen ruhmreichen Sieg verdorben. Das zuzugeben würde alles nur noch schlimmer machen. Also muss er seinen Weg fortsetzen, um keine Schwäche zu zeigen. Er wird seinen Plan weiterverfolgen, Orleans Chaos zu stürzen, um es dann Winter einzuverleiben. Was könnt ihr mir über den Ursprung von Korypheus' Macht sagen? Laut Überlieferung wurden die alten Magister in Winter von den alten Göttern angeleitet. Korypheus befehligt einen falschen Erzdämon. Einen verdorbenen alten Gott. Das liegt nahe, dass er sich nicht mehr als ihren Diener betrachtet. Einige seiner einzigartigen Fähigkeiten bezieht er aus der Verderbnis selbst. Der Rest kommt möglicherweise aus der Kugel, die er bei sich trägt. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Großartig, oder? Als wäre es nicht schon schwer genug, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber nein, da muss auch noch aus dem Nichts ein Erzdämon auftauchen. Frei nach dem Motto, was, dachtest du, das wird einfach? Nein, ich hatte nur gehofft, du würdest unser Dorf nicht wie einen Ameisenhaufen zertreten. Oh, tut mir leid. So sind Erzdämonen nun mal. Lässt sich nicht ändern. Rede ich zu schnell für euch? Ich war abgelenkt, das ist alles. Abgelenkt? Von meinem Witz und meinem Charme? Davon habe ich reichlich. Heute zumindest. Oh, das hat wehgetan. Ich hatte immer angenommen, der Älteste hinter den Venatori wäre ein Magister, aber das ist etwas völlig anderes. In Winter sagen sie, die Geschichten der Kirche über Magister, die die Verderbnis bringen, seien nur Geschichten. Aber jetzt stehen wir hier genau vor so einem Magister der dunklen Brut. Wer hat die Verderbnis dann in den Augen des Reichs ausgelöst? Ihr wisst ja, wie das ist. Nicht wir. Sie sagen, die dunkle Brut war schon immer da, dass die Magister und die Verderbnis nichts miteinander zu tun haben. Überrascht euch das? Niemand gibt gerne zu, dass er ins Bett gemacht hat. Aber wenn Korypheus einer der Magister war, die die schwarze Stadt betraten und zur dunklen Brut wurden, welche andere Erklärung gibt es dann? Wir wissen nur, was Corypheus vorgibt, zu sein. Stimmt, er könnte ein überzeugender Lügner sein. Oder ein Verrückter. Vielleicht hat er ja Wahnvorstellungen. Aber wie viele Verrückte mit Wahnvorstellungen haben dieses Wissen? Immerhin hat er das Nichts aufgerissen. Ich wusste, was man mich lehrte, konnte nur die halbe Wahrheit sein. Aber ich nahm an, dass es einen wahren Kern enthält. Irgendwo. Aber nein, wir waren es. Wir haben die Welt zerstört. Ihr habt nichts getan. Das waren diese Männer. Vor tausend Jahren. Das stimmt, aber dummerweise ist einer von ihnen ausgesprochen lebendig. Und zu allem Überfluss würden ihm meine schwachsinnigen Landsleute erneut bereitwillig folgen. Niemand wird mir danken, egal was passiert. Und euch auch nicht. Das ist euch doch klar, oder? Deshalb mache ich das nicht. Ich dachte mir gleich, dass ihr nicht so dumm seid. Ich weiß nur eines. Korypheus muss aufgehalten werden. Männer wie er haben meine Heimat zerstört. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er auch noch die Welt zerstört. Oh, und Glückwunsch zu diesem ganzen Inquisitionshokuspokus übrigens. Interessante Neuigkeiten? Ein Brief von Felix, Alexios Sohn. Er ist zum Magisterium gegangen, hat sich vor den Senat gestellt und ihm von euch erzählt. Mit glühender Begeisterung heißt es. Keine Ahnung, wie sie reagiert haben, aber zu Hause ist er in aller Munde. Felix war sein Geld wirklich wert. War? Er ist tot. Ein Opfer der Verderbnis. geht es euch gut er war krank und hatte ohnehin nicht mehr lange zu leben das heißt nicht dass ihr nicht um ihn trauern dürft ich weiß felix hat immer leckereien aus der küche für mich stibitzt wenn ich spät abends im studierzimmer seines vaters arbeitete pass auf dass du wegen mir keinen ärger bekommst habe ich immer gesagt aber er meinte nur ich liebe ärger De Winter könnte mehr magier wie ihn gebrauchen leute die das wohl anderer über das eigene stellen Ihr sagt das, als wäre er ein besserer Mensch gewesen als ihr. Was für ein Unsinn. Es gibt nur ganz wenige Leute, die besser sind als ich. Also schön. Ein besserer Mensch sicher, aber nicht annähernd so attraktiv. Glücklicherweise war Felix nicht der einzige anständige Bursche in Thedas. inquisitor hm? naja die richtige festung dafür habt ihr ja und wo wir gerade davon sprechen wenn ihr einen moment zeit habt würde ich euch gerne etwas zeigen was sollte ich mir ansehen kommt mit ich zeige es euch warum bin ich so angezogen das seht ihr gleich kommt schon ihr werdet es nicht bereuen das verspreche ich euch. Abend. Ich bin der Eiserne Bulle. Meine Söldnertruppe hat sich euch vor kurzem angeschlossen. Tanner, ich bin aus Jada, Naja, aus der Nähe von Jada. Myra, ich war Hauptmann der Wache bei Lady Pendel. Sie hat mich angeheuert, nachdem dieser Scheiß beim Konklave passiert ist. Wollt ihr was trinken? Und wer ist das? Das ist Grimm. Er redet nicht viel. Ah. Also, seid ihr bereit, ein paar Dämonen oder Venatori zu töten? Oder was auch immer dieser Arsch von Kurifeos ist? Es geht hier nicht nur ums Töten. Wir helfen dem Inquisitor, die Welt zu retten und ein neues Reich zu errichten. Klingt, als würde der Inquisitor für eine gute Sache eintreten. Naja. Ah, ja... Solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Deshalb habe ich mich ja schließlich verpflichtet. Ich konnte einfach nicht mein ganzes Leben auf einem Bauernhof verbringen. Ich musste ein wenig leben, versteht ihr? Was ist mit euch, Myra? Wieso seid ihr dabei? Ich dachte, ihr dient irgendeiner Adeligen. Ich habe gesehen, was in Haven passiert ist. Wie der Inquisitor diesem Monster und seinem Erzdämon Auge in Auge gegenüberstand. Ich singe den Gesang des Lichts nicht so oft, wie ich sollte. Aber niemand kann so etwas miterleben und trotzdem nicht glauben. Also dann, Grimm und ich sollten uns auf die Suche nach unseren Zelten machen. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich kenne jeden Kämpfer unter meinem Kommando. Ihr habt diese Möglichkeit nicht. Aber es kann nicht schaden, ein paar Gesichter zu kennen. Es war gut, ihre Sichtweise kennenzulernen. Ja, für Jungs wie Tanner könnten wir offenbar einen leichten Sieg brauchen. Und Veteranen wie Myra haben schon genug erlebt, um wachsam zu sein. Ihr habt eine gute Armee aufgestellt. Vergesst es nicht. Egal, was auch kommen mag. Das ist also die Himmelsfeste. Kommt, gehen wir die Welle ab. Ich möchte sehen, in welchem Zustand unsere Befestigungen sind. Wir werden Korypheus schon meilenweit kommen sehen. Korypheus denkt wir seien besiegt und wenn er uns findet wird unsere Zahl gewaltig sein ich kenne Soldaten ich kenne unsere Soldaten Korypheus hat sich hunderte von Feinden gemacht als er unsere Tür eingetreten hat er soll ruhig kommen ich schwöre ich werde diesen verderbten Bastard erledigen und wenn es mich das Leben kostet ich bin euch für eure Unterstützung dankbar es ist meine Aufgabe, die dunkle Brut zu erschlagen, oder? Seht, es gibt trotz allem noch Hoffnung. Die Leute scharen sich um euer Banner. Sie glauben an euch. Seid ehrlich. Seid ihr, was sie von euch sagen? Der Auserwählte Andrastes? Ich erinnere mich nur an weniges. Was, wenn sie recht haben? Spielt das überhaupt eine Rolle? Erkennt ihr denn nicht, was ihr für sie seid? Ohne euch würde sie ihre Verzweiflung auffressen. Genau wie uns alle. Für sie müsst ihr der Gesandte Andrastes sein. Es gibt ihnen Hoffnung. Die Wahrheit ist unwichtig. Hört mich nur reden. Eure Zeit ist kostbar und ich habe schon zu viel davon verschwendet. Es war ein Fehler, Haven als Hauptquartier zu benutzen. Die Stadt war einfach nicht zu verteidigen. Das stimmt. Wir hätten früher abrücken sollen. Ihr habt euch selbst angreifbar gemacht. Und zwar aufgrund einer Fehleinschätzung, die euch gewiss nicht noch einmal unterläuft. Doch der Feind hat euch und der Inquisition einen schweren Schlag versetzt. Das müssen wir akzeptieren. Ihr müsst es akzeptieren. So viele Leute haben sich diesem Kampf angeschlossen. Was, wenn ich sie nur in den Tod führe? In Kriegen wird gestorben, mein Lieber. Das lässt sich nicht vermeiden. Alle, die für die Inquisition sterben, opfern ihr Leben aus freien Stücken. Die Alternative wäre, alles, was sie lieben, diesen Schrecken aus dem Himmel zu überlassen. Unsere Feinde rücken vor, Inquisitor. Wir dürfen nicht untätig herumsetzen. Kommt ihnen zuvor und lehrt sie, uns zu fürchten. Ihr könnt der Anführer werden, den die Gläubigen brauchen, aber ihr müsst euch beeilen. Der Auftrag wurde ver... Schickt ein paar Männer los, um die Gegend auszukundschaften. Wir müssen wissen, was uns dort draußen erwartet. Jawohl, Sir. Kommandant, den Soldaten wurden ihre Übergangsquartiere zugewiesen. Sehr gut. Ich brauche außerdem Informationen über den Zustand der Waffenkammer. Sofort! Wir waren in Haven gut vorbereitet. Nur natürlich nicht auf einen Erzdämon. Oder was auch immer es war. Wären wir vorgewarnt gewesen, hätten wir... Schlaft ihr auch irgendwann mal? Wenn Korypheus erneut zuschlägt, haben wir vielleicht keine Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Und ich würde es auch nicht wollen. Wir müssen bereit sein. Die Arbeiten an der Himmelsfeste laufen und der Wachwechsel ist festgelegt. Innerhalb einer Woche sollte alles in die Wege geleitet sein. Wir werden nicht von hier fliehen, Inquisitor. Wie hoch waren unsere Verluste? Die meisten unserer Leute haben es in die Himmelsfeste geschafft. Es hätte schlimmer sein können. Die Moral war schlecht, aber sie hat sich deutlich verbessert, seit ihr den Posten des Inquisitors übernommen habt. Alle setzen so viel Vertrauen in meine Führung. Ich hoffe, ich bin dafür bereit. Die Würde der Inquisition lastet nicht allein auf euren Schultern. Auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Wir brauchten einen Anführer und ihr habt euch als würdig erwiesen. Wenn wir schon von vorne beginnen müssen, könnte ich mir dafür deutlich schlechtere Orte vorstellen als die Himmelsfeste. Ja, sobald die Reparaturen abgeschlossen sind, wird sie uns als Hauptquartier hervorragende Dienste leisten. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Leute zu gewährleisten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Inquisitor. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Dieses Ding ist kein streunender Welpe, den ihr zu einem Schoßtier machen könnt. Es hat hier nichts verloren. Würdet ihr dasselbe nicht auch über einen Abtrünnigen sagen? Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten, habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen. Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Er ist ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist. Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Cole hat uns in Haven vor Korifeus gewarnt. Er hat zahlreiche Leben gerettet. Und was wird uns seine Hilfe kosten? Wie viele Leben wird dieser Dämon später einfordern? Tatsächlich lässt sich sein Wesen nicht derart leicht definieren. Drückt euch klar aus, Solis. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber ihr behauptet doch, Cole sehe wie ein junger Mann aus. Haben wir es also mit Besessenheit zu tun? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen ich würde vorschlagen es ihm zu gestatten was meint ihr mit besessenheit geister und dämonen wechseln aus dem nichts in diese welt über indem sie sich mit irgendetwas hier verbinden cole hingegen hat sich willentlich in menschlicher gestalt manifestiert ohne von jemandem besitz zu ergreifen Die Dämonen, die durch die Bresche oder die Risse kamen, haben auch von nichts Besitz ergriffen. Diese Dämonen wurden gegen ihren Willen hindurchgerissen und von dieser Welt in den Wahnsinn getrieben. Cole jedoch war schon vor der Bresche hier. Soweit wir es sagen können, lebt er schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren hier. Er sieht wie ein junger Mann aus. Im Grunde genommen ist er ein junger Mann. Es ist bemerkenswert. Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat. Wo ist er jetzt? Wenn sich keiner von uns an ihn erinnert, könnte er überall sein. Herr so viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst runter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag. Weißglühender Schmerz, alles brennt. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich werde, ich sterbe, ich bin... tot. fühlt ihren schmerz so nah und bei so vielen von ihnen ist er lauter möchtet ihr irgendwo hingehen wo es für euch angenehmer ist ja aber nur hier kann ich helfen jeder atemzug wird langsamer wie in einem warmen bad ich gleite davon der geruch der haare meiner tochter wenn ich ihr einen guten nachtkuss gebe er ist fort. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken. Scheuernd. Ich bin durstig. Hier. Danke. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Ihr nutzt eure Kräfte als Geist, um den Leuten zu helfen. Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht. Ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin es hat mich verändert aber auch stärker gemacht ich kann jetzt mehr fühlen ich kann helfen die inquisition könnte eure hilfe brauchen sofern ihr dazu bereit wärt. ja ich helfe ich lindere leid helfe den hilflosen da ist jemand weh es tut so weh so weh. o oh, erbauer bitte lass den schmerz vergehen die heiler haben getan was sie konnten es wird stunden dauern bevor er stirbt jeder augenblick wird eine qual sein er will barmherzigkeit hilfe ihr sagt es wird stunden dauern bis er stirbt aber ihr könnt euch dessen nicht sicher sein sein körper versagt er könnte sich wieder erholen oder die heiler finden doch noch eine möglichkeit ihm zu helfen woher wisst ihr das ich weiß es nicht ebenso wenig wie ihr das ist einfach teil des lebens versucht es ich möchte hier bleiben Kann ich etwas für euch tun? Ich sollte mich jetzt nämlich wirklich auf die Verwundeten konzentrieren. Haben wir viele Verwundete? Es werden von Tag zu Tag weniger. Die am schwersten Verletzten haben die Reise zur Himmelsfeste nicht überlebt. Was die anderen angeht, sie werden entweder gesund oder... Ich tue mein Bestes, dass sie ohne Schmerzen sterben. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Kommandant hat mich aus den Flüchtlingslagern geholt. Ich habe die Pilger dort notdürftig versorgt, Knochenbrüche, einfache Amputationen und dergleichen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ihr seid keine Magierin. Sollten wir das hier nicht den Heilern überlassen? Magie kann nicht alles heilen. Und wir sollten uns nicht auf sie verlassen. Der wissenschaft euer Gnaden, gehört die Zukunft. Gute Gesundheit hat nichts mit Magie zu tun. Sie ist vielmehr eine Frage der Ernährung. Der körperlichen Ertüchtigung und des Humors. Weitermachen. Euer Gnaden.